Wie kann ich in Lime Survey in einer Mehrfachantwortenfrage eine der Antwortoptionen exklusiv setzen? Was ist damit gemeint? Wenn man hier so eine Frage hat, bei der die Befragten mehrere Antworten geben können, hier zum Beispiel Antwort 1, 2, 3 anklicken können, dann hat man manchmal eine Antwortoption, bei der die anderen logisch ausgeschlossen werden. Zum Beispiel, wenn die Person hier keine Angabe machen möchte, dann kann sie nicht die anderen Antwortoptionen anklicken. Und entsprechend kann man dann diese letzte Antwortoption, keine Angabe, hier exklusiv setzen. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Sobald das hier angeklickt wird, werden die anderen Antwortoptionen dann ausgegraut. Wie macht man das? Okay, zunächst mal lege ich eine Frage an. Wenn ich hier auf bearbeiten gehe, sieht man, dass ich hier den Fragentyp Mehrfachauswahl gewählt habe. Das ist eben dann sinnvoll, wenn die Befragten mehrere Antworten anklicken können. Wenn man das nicht möchte, wenn man also eine ganz normale Einfachauswahl haben möchte, dann gibt man hier oben im Fragetyp Einfachauswahl, zum Beispiel auf die Liste Optionsfelder. Dann können die Befragten nur eine der Antwortoptionen auswählen. Okay, wir bleiben bei der Mehrfachauswahl. Und dann kann ich jetzt hier unten zunächst mal die Antwortoption eingeben. Ich habe die einfach mal genannt, Antwort 1, 2, 3 und keine Angabe. Und hier sieht man den Code dazu. Das ist gleich wichtig für das Exklusivsetzen. Das ist also hier kodiert von SQ001 bis SQ004. Und das hier ist ja die Antwortoption, die wir gleich exklusiv setzen wollen. Dafür gehen wir hier in den Einstellungen auf die Logik. Und dann finden wir hier den Punkt exklusive Option. Dort können wir einfach den Code reintragen von der Antwortoption, die exklusiv gesetzt werden soll. In dem Fall also SQ004.